Ich bin heute mit der Route in Solothurn unterwegs. Hier der Bahnhof. Wir haben die Aare erreicht. Da hinten die schöne Kathedrale. Schauen wir natürlich heute auch noch an. Dein Blick auf die Altstadt von Solothurn. Oh, ist doch einfach schön. ganz alten Kanonen. Wir befinden uns hier in einem ganz schönen Park und da noch der schiefe Stadtturm. hier noch auf die Aare runter. Ja, rein kann man leider nicht. Die Türe ist verschlossen. Und da sieht man die Aare. Mit Blick auf den Weißenstein. Die Seilbahn sieht man auch schön. Die Kabinen glänzen. Ja, bis unten fahren die Schiffe. Weiter Aare abwärts ist sie leider nicht schiffbar. Und da oben noch die Autobahnbrücke oder ein Ausleger von der Autobahn. Da ist doch die Aare relativ breit. Da à wie ist die Schiffanlegestation. Da warten schon ziemlich viele Leute auf das Schiff. Da wieder der Stadtturm. Schön da an der Aare. Und da ist noch ein Enternähe Paar unterwegs. Jetzt kommt das Schiff von Biel her und wendet sich hier unten und fährt dann wieder zurück nach Biel. Jetzt sieht man schön, wie es wendet. Da oh kommt noch ein Zug. ganz schöner Brunnen. mit diesen Blumen. Und diese Brunnen. Und wieder seine versteckte Gasse. Einfach schön da, <lacht> diese Gasse. Ein schönes Stadttor. Wieder ja. eine Gasse. Die Stadtkirche von Sotun und schaut euch mal die schöne Decke an. ein Kloster oder ein ehemaliges Kloster und da unten ist das Rathaus von Solothurn. und hier noch einen kleinen Teil von der alten Stadtmauer mit dem schönen Brunnen. Oh, ist das schön da. Das alte Zeughaus. Oben dieser Arm, das war früher wie ein Kran, da man zum Beispiel Größere Gegenstände wie Möbel hochgezogen außerhalb vom Haus. Das sieht man auch sehr viel in Holland. Und da unten die große Kathedrale. Da hinten die schönen Rosen. Da auf der linken Seite das alte Zeughaus. Ja, liebe Wanderbrüder, ich muss euch leider enttäuschen. Da oben ist halt immer noch ein Baugerüst. Aber trotzdem, einen lieben Gruß nach Berlin, aus Solothurn. Ihr kennt ja die Stadt bestens, wahrscheinlich sogar besser als ich. Ja, die alte Stadtmauer von Solothurn. Und da vorne sehe ich auch noch ein Gebäude, das aussieht wie ein Schloss. Da muss ich dann aber zu Hause nachschauen, was das ist. Das kann ich nicht sicher sagen. Könnte auch eine Kirche sein. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Und da noch der Turm. Die Blumen, es ist doch einfach was Schönes. Da befinden wir uns jetzt schon wieder außerhalb von der Stadt oder besser gesagt von der alten Stadt. Und da das Basler Tor, ist auch ganz schön gemacht. Diesen Blumen oben und dann noch der große Turm von der Kathedrale. Als Nächstes geht es in die Kathedrale von Solothurn. Da noch ganz schöne Häuser. Ja. Okay. Jetzt sind wir noch auf die St. Ursen-Kathedrale hochgeklettert, auf den Turm, und ich zeige jetzt euch einen Rundumblick von Solothurn. Da unten direkt, das muss auch ein ehemaliges Kloster gewesen sein, und die Aare. Trotz dem heißen Tag hat es heute sehr wenige Leute drauf. Dein Blick Aare abwärts. Und da hat man einen schönen Blick auf den Jura. Und da hier vorne, das kennt ihr auch, die, die meine Filme anschauen, das Schloss Waldeck. Und in diese Richtung hier vorne, da ungefähr, ist die verena schlucht Und da oben, da ganz vorne hier oben, ist der Weissenstein. die lieben Wanderbrüder. Hier sieht man auch ein bekanntes Wahrzeichen von Sotur, das ihr ja bestens kennt. Diesmal von oben herab. Und da wieder das alte Zeughaus. Da vorne mit der Fahne das Rathaus. Und da hier einen Blick auf die Sankt Ursen-Kathedrale runter. Große Kuppel und über die Altstadt Richtung Biel. Biel wäre da ganz, ganz weit oben, ungefähr hier in diese Richtung da. aufwärts. Und da kommt noch ein Schnellboot, Und man könnte es meinen. Seht mal, was ich da unten noch entdeckt habe. Einen Erker. da einen Blick Richtung Alpen. Man erkennt von hier aus im Dunst den Niesen und natürlich auch Richtung Emmental. Liebe Wanderinnen und Wanderer, ich möchte euch noch was Besonderes von Solothurn mitteilen. Ich zitiere aus Wikipedia die Solothurner Zahl 11. Solothurn hat eine spezielle Beziehung zu der Zahl 11, deren Ursprung möglicherweise bis ins Mittelalter zurückreicht. Der Grund für diese Vorliebe liegt allerdings im Dunkeln. Die Bürgschaft der Stadt war in elf Zünften organisiert und bereits der erste Rat, deren die Solaturne stellen durften, zählte elf Mitglieder. Nachdem immer mehr solche elf Beziehungen zum Vorschein getreten waren, begann die, die Zahl zahlbewusst zu pflegen. So verführt das Wahrzeichen der Stadt die St. ursen kathedrale über elf Altäre und elf Glocken. Zu ihr hinauf führt eine Treppe mit jeweils elf Stufen pro Abschnitt. Und die vom Haupteingang ausgezählte, elfte, schwarze gestrichene, quadratische Bodenplatte im Hauptschiff bezeichnet die einzige Stelle in der Kirche, von der aus alle elf Altäre bzw. deren Teile davon gleichzeitig zu sehen sind. Die barocke Stadtbesichtigung besaß von ihrem Teilabbruch elf Bastionen. Im weiteren hat die Stadt eine solotour -Uhr, die nur elf Stunden hat. Das im Naturmuseum hängende Quad-Pedal, welches die er Erdrähung Erd Erd Erd Erd Erd anzeigt, dreht sich ebenfalls relativ zum Erdboden um elf Grad pro Stunde. Schön ist, heute hat fast keine Leute. Da ist auch noch interessanter. Die Apotheke, Hirsch. Ha, sieht noch gut aus. Da die Laternen. Da vorne ganz ein schöner Brunnen. Und dieses aussieht schon fast aus wie in Italien. Und ganz oben ist noch irgendein Wappen. Sogar noch Vögel hört man da in der Stadt. Und da vorne ist nochmal so ein Erker und wieder so ein interessanter Brunnen. Ist noch ein Drachen ganz oben in den Seitengassen. Und das ist sicher die Justizia. Nochmals einen Blick auf die Jahre. Und da sieht man noch einen Turm von der Stadtfestung. Und das da vorne ist die Jugendherberge von Solothurn. Ja, da hier ist auch die Familie Wesentwall zu Hause. Ich habe Ihnen ja schon das Schloss gezeigt, ein bisschen außerhalb von Solothurn und auch das da hier gehörte Ihnen. Übrigens, Solothurn ist eine Ambassadorenstadt. Früher war hier die äh, Botschafter, unter der Botschafter aus Frankreich stationiert. Und aus diesem Grunde ist auch Solothurn eine Ambassorenstadt und Ambassador. In Stadt. Ruth und ich haben den Bahnhof von Solothurn wieder erreicht. Wir schließen hier unsere Stadtbesichtigung. Es hat sich gelohnt, hier wirklich die Stadt Solothurn zu besichtigen. Vielen Dank fürs Begleiten.